Wir sind bei den Jubilaren des Jahres und äh, in diesem Jahr feiert eine Game Show Jubiläum, da sagt man wieso, das kann doch gar nicht sein, äh, doch 30 Jahre Glücksrat, auch ein Jubilar des Jahres. Ja. Fernsehkult seit 30 Jahren, das Glücksrat. Jeder hat mitgefiebert, jeder hat mitgeraten. Die Gastgeber des Abends, Frederik Meissner und Peter Bott. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Kein Mensch hat... Äh, sich Gedanken darüber gemacht, welchen Erfolg das haben könnte bei uns. Und dann schoss dieses Ding, dieses Glücksrad, äh, wie eine Rakete in die Höhe. 30 Jahre mit 12.000 Kandidaten in über 4.000 Folgen. Mit mehr als 5 Millionen Zuschauern pro Sendung. Der Gewinn, Sachpreise im Gegenwert des erspielten Geldes. Doch Geld gab es am Ende auch zu gewinnen, und zwar in echtem Gold. Unvergessen der Auftritt der späteren Bundeskanzlerin Angela Merkel. Äh, Ort Magdeburg. Fast immer mit dabei. Ihre Glücksfee. Waren Günther, bitte sehr. Das Glücksrad. 30 Jahre beste Fernsehunterhaltung. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Könnt ihr euch das die Namensschildchen alles wie beim Glücksrad anstecken? Genau. Ja. ja. Bekanntermaßen wird Günter Jauch ja auch von seiner Frau gesiezt, aber beim, <lacht> äh, beim Glücksrad spricht man sich mit Vornamen an. Deswegen steht dort Günther. Wir spielen Original Glücksrad und das geht doch gar nicht. Das geht gar nicht ohne Marin Gilzer. Da ist sie. Hallo Frau Gilzer. Schön, dass Sie da sind an der Buchstabenwand. Man könnte es ja auch für ein modernes Möbelstück halten. Ich kann mir vorstellen, Zuschauer schicken sowas auch in Miniatur als Marzipan. Haben Sie sowas zu Hause? Nein, aber ich habe einen Teppich. Mir hat jemand in langer Heimarbeit einen Teppich gewebt von Hand mit meinem Konterfei und dem Glücksrad im Hintergrund. Sie machen uns heute die Buchstabenfee, wie sich das gehört. Muss ich euch Glücksrad erklären? Nein. Äh, Barbara und ich sage jetzt einfach mal Günther. Barbara und Günther? Ja. Das hanseatische Du aber N hoffentlich, oder? Nee, bei, Sie dann? Wie, wie war das beim Glücksrad? Wurde immer geduzt, Peter Bond? Und Nein, gesiezt und mit Vornamen angesprochen. So, mhm. wieder Günther. nix, Herr Blasberg. <lacht> <lacht> <lacht> Mensch, Kommt Günther! Wir spielen Original-Glücksrad, ihr dreht und dann haben wir eine Punktzahl, für diese Punktzahl könnt ihr euch dann einen Konsonanten aussuchen und wenn der kommt, dann habt ihr diese Punktzahl, wenn er dreimal kommt, habt ihr dreimal die oh. Punktzahl und dann könnt ihr einen Vokal kaufen Super. für 300 Punkte, ja. den Rest erklären wir on the fly. Google mhm. mal Vokal. <lacht> Barbara und Günther Jauch liegen äh, hinten. Barbara fängt an, von genau. diesem Team. In dem ein, Fall ist es wir, okay. Wir sind ein Team oder Gegeneinander? Nein, ihr seid gegeneinander. So. Ihr seid kein so. so ja, Team, Günther. Entschuldigung. Das denken Sie. So, ich. Oh, oh, das, ist ja nicht so doll, das ist ja die niedrigste Zahl. Ich kaufe natürlich ein, ähm, ein R. R. Ich sag mal, es äh, gibt ein Ereignis, es ist ein Wort und es handelt sich um ein Ereignis des Jahres, es ist nicht dabei. Es gibt Bau. Keine Wie bitte? Es gibt kein R da drin. Uh, okay. Und Elias, du bist dran. Es gibt ein Bankrottfeld, aber wenn ihr noch nichts Nein. Habt, könnt ihr auch nicht bankrott ah. gehen. Wunderbar. dein 2000! Das ist nicht Boah, das heißt, ich, ich kann mir schon direkt die Vokal leisten. Würde ja? nee. ich aber nicht machen. Machen wir aber nicht. Nee, machen. Ich würde, ich würde wir nicht? einen Konsonanten nehmen. Was, was, ist das, was ist denn das häufigste? Was ist häufigste Konsonanz X. <lacht> ich nehme ich nehm ein B. Ein B? Ja. Oh, oh. Äh, Und löse. Dreh <lacht> ich jetzt nochmal oder dann ich weiter machen? Du darfst das aber, aber Wobei, ich kann auch schon lösen eigentlich. Das ist ja noch ein bisschen wenig das ist ein Geld. Bisschen, oder? Bisschen wenig Geld ne? Noch ein bisschen Zweit Geld erdrehen. <lacht> 2000 hast du schon auf der Uhr. Wenn Sie eh schon die Buchstaben wissen, dann doch ein bisschen Geld. Ja, ey, ey, ja. oh. Das war 2 mm für bankrott ja. ja, ja, Alles gut, alles gut, ja, alles gut. gut. Ja, alles gut. Ja. 450. Dann nehme ich ein D. Ein D. Sagenhaft. Du kannst auch jetzt mal ein Vokal kaufen. Soll ich mich schon mal trauen mit einem Vokal? Ja, ja. Ja. 300. Doch ein A nehmen wir jetzt einfach mal. Ist nicht dabei. 300 Punkte verloren, aber nicht schlimm. Jan Josef, du bist dran. Brausebart. gemacht, Man darf eigentlich nur, wenn man dran ist, so. die Lösung vorschlagen. Ja. Gibt's aber dann 500 Punkte extra. Mein Gott, war das knapp. Man kommt vorbei. 400. Ich nehme ein L. Ah. Ereignis, ein Ereignis. Ja. Kannst du noch mal drehen? Okay, uh, immer noch mal. Kommen wir auch mal dran? Ja, Oder? für Sie läuft es gerade schlecht, aber das, <lacht> das löst ja nie im Leben. Dennis. 400 Punkte für T 500 Punkte. Ah. Also, ich nehme ein, ähm, ein R. <lacht> das war doch schon. Was? R? Hatten ja, wir ja das hatten wir schon. Wer, wer hatte denn ein R? Egal, man muss aufpassen. Ein R hatten wir schon. Der Günther ist dran. <lacht> Günther, wenn Sie bitte am Rad drehen. Ich kann er jetzt noch nichts kaufen, weil ich nichts habe. Ja? Genau. Sie können nichts kaufen, weil Sie blank sind. 800. Was war das denn für ein geschicktes Drehen? 800. Dann nehme ich mal ein P wie Paula. So, das war Ihre Chance. Barbara. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe kein Geld. ne? Habe ich das noch richtig erinnert? Du hast null. Null. Dann musst du drehen. Ich muss drehen. 400. Gut, ich sag ein M. wie Wow. Oh, ja, jetzt. Wer ist? Ja, du, du, darfst ja, es, du, darfst okay. du darfst es versuchen, du darfst es versuchen, das halbe Publikum weiß es okay, schon. Dann drehe ich jetzt nicht und kaufe, was kostet ein Vokal? 300. Ja, dann kaufe ich ein äh, O. Ah. So, möchtest du jetzt die Lösung raushauen, dann kriegst du 500 Punkte, wenn die Lösung stimmt. Dann ist es Blutmond. Richtig. Ja. 500 Euro. Jetzt ich noch, ja. Richtig. Ja, 500 Mond Punkte. 500 Punkte extra. Und das zweite Buchstabenrätsel kommt. Super. Das ist übrigens ein Bindestrichwort, deswegen steht der Bindestrich da. Und es war so eine Art Nachricht, auch ein Aufträger des Jahres. Und äh, wer ist eigentlich dran? Elias. Nee, aber das ist, das ist total, als erster ist es total doof. Nee, als erster ist du total super. Hast du Nein. noch die Buchstaben zur Verfügung? Ja, aber da, da hat man überhaupt keine Chance. Wenn ihr euch streitet, so. fange ich an. Ja, bitte fangen Sie, fangen Sie doch an. Günther, Sie werden ja. dran. Oh, danke. Ich bin das toll, wenn Sie hier Freiwillige melden. Das ist sehr sportlich. 200 Punkte. 200. Ein Konsum. Dann nehme ich ein. R. Oh. Wow. Läuft. dürfen gleich nochmal. Ach so. 1000. Was kann ich jetzt damit machen? Alles. Einen ein, ein Konsonanten benennen, der hoffentlich sechsmal drin ist. Ja, dann nehme ich als Konsonant natürlich Ewi-Emil. Ach Quatsch. Ja, jetzt ich Was jetzt. ist das E für ja, ein Buchstaben? Ja, jetzt. Dann nehme ich ein T. Ein T wie Theodor. Ja. Das gibt's praktisch. Elvarat. Nein, nicht nein. Sagen, das war keine Lösung. Hallo, Ich bin nein, noch gar nicht dran. Nein, noch gar nicht dran. 2000, guck mal, so hat man 2000 Punkte. Wäre jetzt ja, aber was habe ich jetzt von den 2000 Punkten? Sie viel. könnten sich davon jetzt ohne Ende Vokale kaufen, wenn Sie wüssten, was es <lacht> ja. Ja. ja. Okay. Sehr schön. Günter er erfindet einen neuen Konsonanten. Das ja. okay. E. So. So. so, und ihr haltet jetzt alle die Klappe, denn ich nehme jetzt den Vokal, Kohle habe ich ja genug. Richtig. Ja. ja, jetzt nehme ich, ich nehme, kann ich ein E unten U nehmen? Nein, nur ja. der dann, Reihe nach. Dann nehme ich ein E, erstmal ein E. Sehr billig für 300 ja. Punkte 3E. Und jetzt habe ich immer noch ja. Geld, oder? Ja. Ein A. Hm. Ist immer noch was da? Aber aber gucken Sie mal, vielleicht fällt es Ihnen schon ein. Ähm, ich nehme ein U noch. Kostet 300 Euro und ist nichts. Sie hätten auch einfach drehen können, das macht Barbara. Und ich bin weg, ja? Ja, genau. Ich hätte auch drehen können. Ja. 900, oh, 900. Punkte. Ich nehme ein S. Ein S. Ja. Ein S ist drin. Sehr gut. 900 Punkte landen bei dir, ein S drin. Wir treten noch mal in meinem Spargang. 300 Punkte. Ähm, ich nehme ein. Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das heißen soll. Ich nehme ein F. Es ist eine Art Nachricht, es war ein Aufreger. In Ach so, Jahr. Dieselfahrverbot. Yes! Oh, hey! Klasse! 500 Punkte extra für diese mutige Lösung zu einem so frühen Zeitpunkt. Keiner hat es auf dem Schirm. Sehr schön. Und wir legen jetzt schon fest, wer dann anfängt danach, damit es nicht wieder so ein Gezeter gibt. Elias, du fängst an bei dem dritten Begriff. Okay. Ja? Sehr gut. Dritter Begriff. Es ist eine Art Schlagzeile aus diesem Jahr. Und glaub mir, mit vielen Buchstaben ist es leichter als mit wenigen Buchstaben. Mhm. Ihr werdet es gleich sehen. Elias Mbarek ist dran und dreht. Na komm. na ja. Komm. Nein, es ja. ist nicht wahr. Aber das ist ja ein Spiel. Das ist ja gut, du wolltest ja nicht anfangen, musst du musst ja nicht. Ich kann lösen. Das ich im ernst, Echt? ich kann lösen. Ist sie denn schon dran? Ich löse. Nein. Ich löse einfach nur, weil ich mich so super finde, dass ich es einmal sagen möchte. Bist du so wahnsinnig, dann dauert glaub, das noch mal 20 Minuten. Bauer ist neue CDU-Chefin. Äh, Barbara? Ja. Wie, wie, wie, wie kommst du darauf? Das habe ich mir so gedacht. Also weicher Name, es muss ja, wenn es ein Schlagzeile ist, muss es irgendwas mit dem Bild. Ich kaufe ein Kabel. Ich glaube, ich schlafe! Barbara macht uns <lacht> fertig und äh, wir probieren es okay. einfach mal. Bringt mal alle Buchstaben so rein, in welche Reihenfolge auch immer. Das mhm. wir Frau Gilzer, ja. wählen Sie Gleich einfach mal. Ja, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht> Komm, ich helfe mal mit. <lacht> das war groß. <lacht> das war groß. <lacht> das war groß. <lacht> ja. Nein. Der Wahnsinn! Da sitzt es gibt doppelte Gage. Es gibt doppelte. Und oh, ja. oh. Es ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Das, das gibt da ja. es doch nicht. Gab es das jemals in der Geschichte des Glücksrats? Ja. Nein, ich glaube nicht. So, und jetzt. <lacht> ist das nicht großartig? Es gibt Trostpreise, die kommen aber erst gleich dran. Nein, alles wie beim Glücksrat. die kommen ah, erst mal gleich dran. Ja. Ja, die, die So, wir gucken uns mal an. Wir rechnen jetzt mal die Punkte um in Geld. <lacht> Platz 3. Der Günther, zum letzten Mal kann ich das sagen, mit 1500 Punkten ist auf Platz 3 und bekommt 500 Euro dafür. Auf Platz 2, Elias Mbarek. Er bekommt 1000 Euro für seinen Punktestand. Und sensationell auf Platz 1. Barbara Schöneberger, sie bekommt 1500 Euro. Und dafür, dass sie die Geschichte des Glücksrats dazu gezwungen hat, dass sie neu geschrieben werden muss, 1000 Euro. Oh. Ja. So, Männer. Und ihr begebt euch bitte zu den Trostpreisen. Wir haben drei Verlierer hinter Barbara, haben alle verloren. Ihr müsst euch jetzt einigen, wer was nimmt. Wer zuerst da ist, kann auch zugreifen. Schnell. Ach, nach euch. Ja, rennen. Ach. Elias bekommt das Handwerk Bügeleisen. Herzlichen Dank und Käsehobel. Super. Oh nee, das wäre ein Käsehobel. Das ist noch ein richtiger Hobel. Ein richtiger Hobel. Vielen Dank. Ich dachte, das wäre ein Käsehobel. Ihr könnt euch noch richtig tauschen. Allem geht's ja, herzlichen Dank. Vor allen Dingen, dass Sie mir auch beim Durchsetzen der Regeln geholfen haben. Die versuchen ja immer zu fuschen Und das war ganz gut. Frau Gitze, ja, alles oh, Gute für Dank. Vielen Dank.